Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen eine Kurzeinführung zu unserem X-Linux-System. Dazu habe ich eine virtuelle Box installiert mit dem X-Linux, um Ihnen auch den Bootvorgang davon zu zeigen. So, ich schalte die virtuelle Maschine ein. Und da kommt als erstes der Bootloader. Das ist der Grub. Der wird für 10 Sekunden angezeigt. Sie können aber auch jederzeit durch den Tastendruck die Auswahl bestätigen. Die Starteinstellung ist natürlich so, dass das Linux startet. So, Dann springt er hier kurz in den Textmodus zurück und startet das Ganze. Das ganze Testsystem hier läuft auf einer klassischen Festplatte, ist also durchaus vergleichbar mit der Funktionsweise oder Geschwindigkeit, wie es bei einem Laptop ist, mit klassischer Festplatte. So, Sie sehen, das Fenster wird jetzt groß, mit der hohen Auflösung. Und da erscheint jetzt hier der Anmeldebildschirm. Der Anmeldebildschirm zeigt oben links den Rechnernamen an, das ist Uhrzeit, das ist die Schriftart, oder nicht die Schriftart, sondern die Sprache. Das ist Deutsch und auch natürlich auch den Benutzernamen. In dem Fall hier gibt es nur einen, das ist Mastro. Und ich gebe jetzt dazu das entsprechende Kennwort ein. Die maske verschwindet und dafür wird der Desktop jetzt geladen oder der Schreibtisch. So. Wir haben das X-Linux soweit vorbereitet, dass hier unten eine Startleiste ist, eine, eine Taskleiste ist, mit den normalen Symbolen, wie man sie von Windows hier im Prinzip kennt. Sprich, wir haben hier eine Uhr, die Stromversorgung eines Stromversor einstellungen oder Energieeinstellungen, Netzwerk und Lautstärke. Auf der linken Seite haben wir das Startmenü, den Dateibrowser-Tonar, den Chromium als Webbrowser, das Evolution als E-Mail-Programm, LibreOffice und LibreOffice Writer als Standardanwendungen, die man häufiger nutzt. Auf dem Desktop haben wir aktuell drei Symbole. Das ist der persönliche Ordner, der Papierkorb und hier eine Startverknüpfung zum Chromium Webbrowser in dem persönlichen Ordner, den Sie über den Symbol auf dem Schreibtisch an erreichen können oder auch über den Button hier unten das ist beides mal das gleiche gelangen Sie in Ihren persönlichen Ordner, der ist hier gekennzeichnet unter Orte mit Ihrem Benutzernamen, in meinem Fall Simastro und darin habe ich wiederum Unterverzeichnisse wie Bilder, Dokumente, Downloads und weitere Schreibtisch ist sind die Schreibtischsymbole. symbole die beiden oberen sind Default, deswegen erscheinen jetzt hier nicht, der Chronium ist diese Datei das heißt, wenn ich die Weglösche dann ist auch das Symbol gleich weg. Unter Dokumente da habe ich jetzt nichts drin, logischerweise. und Unter Downloads wahrscheinlich auch nicht. Aber Ihre eigenen Dokumente legen Sie alle innerhalb von diesem persönlichen Ordner idealerweise ab. so Weitere Programme finden Sie in dem Startmenü. Auf der rechten Seite haben Sie Kategorien. Sie können alle anzeigen lassen, aber natürlich auch Eben gefiltert nach Kategorien. Sie sehen auf der linken Seite wird dann jedes Mal die entsprechenden Programme angezeigt. Alternativ können Sie auch unten in der Suchleiste eingeben, was Sie haben wollen. Zum Beispiel eben Chromium Webbrowser. Und da wird entsprechend hier gefiltert. Dann also sehen Sie Chrome Webbrowser. Können Sie anklicken und starten. Sie können aber natürlich auch diese, diesen Chrome Webbrowser zum Beispiel auf die Schreibtischoberfläche mit dem Symbol hinziehen, indem sie rechtsklicken und zum Schreibtisch hinzufügen anklicken. Und dann wird auf dem Schreibtisch wieder das Symbol, wie ich es vorher hatte, wieder erstellt. Das geht natürlich auch mit dem anderen Programm, mit dem Dateimanager, zum Beispiel, dann ist der Dateimanager da. So. In dieser kurzen Einführung Zeige ich Ihnen jetzt noch, wie man es runterfährt, das Gerät des Linux? Dazu gehen wir im Startmenü oben auf den, das grüne Männchen, wo Abmelden dran steht. Und da kriegen wir entsprechend einen Abmeldebeschirm angezeigt. Abmelden wirft Sie zurück auf den Anmeldebildschirm. Da könnte man sich also mit einem zweiten Benutzer anmelden. Äh, neu starten, startet den Rechner komplett neu. Herunterfahren schaltet den Rechner aus. Ja. Da wir jetzt hier nur die kleine Einführung machen, fahre ich jetzt herunter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.